Ich bin der Nick und ich bin Lukas und ich mache die Lehre als Automatiker beim Pfiffner. Und wir zeigen dir, wieso du bei unserem familiären Betrieb, den Pfiffner Maschinen AG, die Lehre machen sollst. Ich hätte schon immer wundern genommen, wissen, wie Sachen funktionieren. Beim Automatiker kann man das gut abdecken. Man sieht viele verschiedene Arbeiten, von Mechanik bis zum Programmieren her, ist alles schon abdeckt und man lernt sicher sehr viel in meine Pläne für die Zukunft nach der Lehre sind sicher zuerst Mal als Militär gut abschliessen und dann vielleicht weiter studieren an einer Fachhochschule oder vielleicht sogar Passerelle und nachher an der Uni. Bei uns in der Lehre als Automatikmonteur hat man vor allem zu tun in der Werkstatt mit der mechanischen Bearbeitung, mit der Montage, Elektromontage, aber auch mit den Prüffeldern. Als Automatiker hingegen hat man einfach die technischen Grundkenntnisse, tut aber verdrohte, die verdrohten Steuerung in Betrieb, nehmen, und die Steuern auch programmieren. Ein Hauptgrund, dass ich die Lehre hier beim Pfiffner machen, ist, dass ich an keiner ausdenkenden Übung arbeite, sondern direkt im Betrieb an Produkt Produktwahl zum Kunden gehe. So, jetzt haben wir ein paar Eibetchen gesehen, ein paar Eindrücke und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ihr denkt, doch das ist etwas für mich, dann bewerbt euch als Automatiker oder als Automatikmonteur bei uns bei der Pfiffner Messwander AG. Wir freuen uns auf dich.